Всем привет! Это видеожурнал о жизни в Германии. Евгений Матвеенко. И как вы видите, мы находимся перед супер накрытым столом. По правде сказать, я удивлен. Находимся мы в кафе Питер, куда нас, собственно говоря, и пригласили, чтобы снять э, видео на тему «Немец пробует русскую еду». Вот он, собственно говоря, рядом со мной сидит. Этот немец, которого зовут Ральф. Он когда что расскажет немного о себе, по-русски он не понимает, говорить будет по-немецки. Собственно говоря, По там внизу перевод э, в титрах. Ну давайте... Ralf? Kannst du was mal sagen? Ja, nochmal auf Deutsch? Ja, wenn du bist, kannst du Russisch was sagen. Ja, das wird schwierig. Ja, ich bin sehr gespannt. Heute das erste Mal russisch essen in meinem Leben. Ich habe keine Ahnung, was das hier ist. Ich bin sehr gespannt. Da musst du mich aber auf jeden Fall auch durchführen, weil ich habe, ich weiß nicht mal wo anfangen, ich glaube mit der Suppe. Ah, weißt du, was du das? Äh, was du du? Wenn ich raten würde, würde ich sagen, das ist Borscht. Genau, ja. Habe ich aber noch nicht gegessen. Nimm dir mal Brot. Danke. Bin gespannt. Und was sagt man äh, vor dem Essen auf Deutsch? Ja, in Bayern Meidzeit. <lacht> Sonst guten Appetit. Ja, guten Appetit. Wie sagt man auf Russisch? Приятного аппетита. Ah. Sag mal. Приятно. Приятного аппетита. Приятного аппетита. Да. Приятного аппетита. Мы сразу попробуем борщ. И то. Угу. Я то, честно говоря, борщ на миллион раз уже ел, но Oh, das ist süß. Das ist richtig süß. Mhm. Das habe ich jetzt nicht erwartet. Was ist da drin? Ist das mit. Rote Peter? Rote Peter, genau. Okay. Mhm. Ich weiß nicht, ich mag Rote Peter. Also. Mit dann Wolltest du Salat Meine Oma hat immer Rote Peter Salat gemacht, als ich ein Kind war. Deswegen stehe ich voll auf Rote Peter. Ach so. Das ist richtig. Aber ich glaube, normalerweise mögen Deutsche das nicht so. Das stimmt schon, ne? <lacht> <lacht> <lacht> ich Kampagne. Mhm. Vielleicht du, was was wegen dich, was machst du privat, was machst ja. du wirklich? Also ich habe Evgeny, wie er glaube ich gerade gesagt hat, getroffen, in, der, in meinem letzten, unserem letzten Job. arbeite ich als äh, Autor und ähm, auch Lektor. Also, ich schreibe Texte, ich lese Texte mhm. und ich korrigiere Texte. Das ist so kurz zusammengefasst. was sagst du noch hm. zum Brüsch? Ähm, Mir nee, schmeckt es extrem gut. Es ist, weil es schmeckt ganz anders als es riecht. Es riecht wie eine Gemüsesuppe, mhm. aber es schmeckt halt nach viel mehr nach roter Bete und so. Gibt irgendwelche russischen Worte? Ja, von dir, Billet. <lacht> Kann man rausschneiden. <lacht> ähm, Spaceba. Klepp. Mhm. Habe ich vorhin gehört. Warte, was ist das? Brot. Ja. ja. Äh, Water? Wie? Water? Wasser? Ja. Water. Ja. Willst du? Mhm. Danke. Warte, was ist das? Mm, du hast es mir vorhin erzählt, aber ich habe es schon wieder vergessen. Irgendeine Beere. Es ist Mors. Mors. Wenn das dann probier mal. Sag Bescheid, ob das gut oder nicht gut ist. Es ist einfach so ein Sirup mit Wasser, oder wie? Oder Oder wirklicher Saft. Hm, ist frisch. Ist gut. Ein bisschen. Schmeckt nach was? Nach Beeren. Nach Beeren. Aber ich finde, es schmecken auch alle Beeren irgendwie gleich. Ähm, hat zwar ein bisschen was Saueres, so ein bisschen. Mhm. Ist gut, ist frisch. Schmeckt. Ja. Schmeckt gut, aber ich glaube, da ist kein Fleisch drin. Okay. Und schmeckt nach was? Schwer zu sagen, ein bisschen, ein bisschen wie Weizen eben, mhm. aber nicht so, ein bisschen wie, kennst du dieses Müsli, Weetabix? Ja. so schmeckt es ein bisschen, diese Blocks, die man da mit Milch isst, das ist ja gut mit Milch. Was ist das mit Sauerrahmen, oder ist das? Ja. Yep. Okay. Und Fleisch, wahrscheinlich. Ja, probier mal. Mmh. Das ist geil. <lacht> Teig und Fleisch. Ja, aber gut, gewürzt. Hat, äh, ich weiß nicht, was für ein Gewürz das ist, aber es schmeckt einfach... Unerwartet. Echt intensiv? Echt gut. Wie heißt das nochmal? Pelmenje. Pelmenje? Pelmenje? Pelmenie. Pel, Pelmenje. Oh. Mmh. <lacht> das ist gut. Ja? Ja, das ist gut. Gar keine Knochen. Also das ist richtig. Ist das in der Dose oder ist das... Weißt du das? Weiß ich nicht. Also ist, ist das eingelegt irgendwie in Essig oder wird das... Naja, vielleicht. Weiß ich nicht. Sehr frisch und sauer. Ich glaube, das ist, weil das in Essig gemacht wird mhm. oder so. Hm. Mmh. Uh. <lacht> Aber das ist fettig. Das ist so richtig Mayonnaise. Und mhm. äh, wenn du davon jeden Tag eine Schüssel isst, nimmst du, glaube ich, jede Woche einen Kilo zu. Hm? Oder? Glaubst du nicht? Ich glaub, nein. <lacht> oh, es ist geil. <lacht> hm. Da bin ich mir nicht so, bin ich nicht so ein großer Fan. Weißt du, wenn man, man beißt rein und es kommt einfach nur so Essig raus, einfach nur reiner Essig. Mhm. Also, irgendwie, ne. also das ist so mein, das war jetzt alles richtig geil, das hier. Oh. Okay. Mh. Aber <lacht> Bitte nennen fünf Städte von Russland. Ja, das kann ich. Welche? Ich versuche es vielleicht sogar in der richtigen Größe. Nein, in einer richtigen Größe kann ich es nicht. Aber halt auf jeden Fall Moskau, St. Petersburg, Jekaterinburg. Äh, äh, dann hätten wir Wolgograd. Ähm, Socia ist keine wichtige Stadt. Okay. Äh, dann, äh, ...Novosibirsk. Okay. Äh, jetzt wird langsam knapp. Äh, Murmansk. Okay. Äh, äh, Ding, äh, Wie heißt es denn? Kaliningrad. Okay. Ähm... Ja... Wladivostok. Okay, ja, ist es ist schon 9 oder 10. Ja, jetzt, jetzt höre ich langsam auf. <lacht> ah, doch, Kasan. Kasan okay, ja, kann ich noch. Super. Ah, du, das geht schon. Ja, das ja, ein paar, schon Paare, ein paar Städte geht schon. Ja. Aber sonst, jetzt, jetzt ist es, glaube ich, aus. Ja, gut, Novgorod habe ich schon gesagt. Ja, doch ein paar, ein paar, ein paar <lacht> geht schon. Komm jetzt <lacht> ist <lacht> es besser. Äh, давайте попробуем probieren. Das nächste unser Blute, das wir hier haben, ist Sprote. Килька и жальные поджаренные баджики. Мусяй, тафар, аж стоп. Это за двое. Окей. Да. Но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, но, что, что вкуснее, чем в томате. Mm -hmm. Oh, das ist geil. <lacht> oh ja. Das ist auch ein gutes Studentenessen, oder? Mhm. Das ist wahrscheinlich nicht ganz so billig, aber man, man muss es nur aufmachen, Brot dazu. Ja, keine Ahnung, was kostet das in Russland? In, also in, in Deutschland eine Dose kostet ungefähr 1 Euro. ich. Denke, Euro. Ja, das geht. 20. Ja. So, und jetzt das richtig Geile hast du gesagt, oder wie? Eine Ostrepfung ist ein Pakalarisch. Das ist ein Kartosch, das wir echt haben. <lacht> <lacht> Oh ja. Bist du schon satt? Ja. <lacht> du kochst Kartoffeln und dann mischst du es einfach mit dem? Nein, wie ein Salat. Mhm. Also Kartoffeln und nebenbei. Ah, daneben. Mhm. Oh, das ist geil. Mhm. Okay. Und was sagst du bis hierher? was? Boah, richtig, also nur die Gurken äh, finde ich nicht so gut, die finde ich okay. okay. Das richtig geil, richtig geil, richtig gut. <lacht> Auch gut, nicht mega geil, aber gut. Boah, okay. ähm, war super. Also, okay, sehr was ist, gut. Was war am besten? Puh. die zwei. Die sind gut. Die sind einfach gut. Aber ich denke, das ist das Beste. Das ist richtig lecker. Das sind ganz normale Pfannkuchen, oder? Das sind glaube ich normale Pfannkuchen, ne? Aber die sind richtig, richtig knusprig. Aber Pfannkuchen haben du natürlich gegessen. Ja, ja klar. Das ist auch, glaube ich. Sehr ähnlich wie der deutsche Pfannkuchen. Okay. Bei uns, wenn man die macht, sind sie halt relativ groß. Das ist dann so eine ganze Pfanne. Also das ist dann halt schon so ein Ding. Und wir, wir rollen sie dann halt meistens auf. Also man legt sie auf den Teller, okay. dann gibt man Marmelade drauf und dann rollt man sie ein. Also, wir waren hier im russischen Restaurant. und haben eine russische Küche gegessen. Und dein Ergebnis? So aus zehn Punkten oder... Na, keine Ahnung. <lacht> ich, bin, ich bin echt zufrieden, das ist echt, echt überrascht. Weil irgendwie hat in Deutschland russische Küche hat überhaupt, es gibt weder positiv noch negativ, also es gibt keinen Ruf. Mhm. Niemand weiß, was russische Küche ist, niemand denkt darüber nach, was russische Küche ist. Und ähm, ich bin echt überrascht, es ist vor allem mehr Fisch, als ich gedacht habe. Ich hätte mir mehr, sowas hätte ich mir schon erwartet ein bisschen. Ähm, ich hat einfach so, äh, was ich mir so vorgestellt hätte, ist halt viel so Fleisch und Gemüse, was man einkocht äh, mhm. und so äh, Eintöpfe. Das hätte ich mir vorgestellt, aber dass es zum Beispiel eben wirklich so diese, diese Fische, diese kleinen und so weiter gibt, ist echt gut. Okay. Das heißt, eigentlich bin ich sehr positiv überrascht. Das ist echt. Vor allem. Viel Ist gut. gut. <lacht> das ist, gut. Das ist gut. Ich hoffe, dass das Video Ставьте лайки, ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал, подписывайтесь на мой канал. Новое видео уже скоро. Новое видео уже скоро. Уже скоро? Да. Уже скоро? да. Ага. Компайт, вот это. Я, я, я понимаю, по-русски. Я, окей. Новое видео уже скоро. Это скоро, я? Yeah. До встречи, пока. До встречи, пока. До встречи? До встречи, пока. Пока? Pake? Пока? Пока. Ciao. Ah, ciao, а пока. Пока. Пока. Könnte besser sein. <lacht> <lacht> <lacht> mein Russisch. Oh, super. Und das auch noch oh.